Sehr geehrte Damen und Herren, hier bei uns im Haus der Berge des Nationalparks Berchtesgaden und natürlich auch sehr geehrte Damen und Herren zu Hause vor den Bildschirmen online. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Michael Maroschek. Ich darf Sie heute als Moderator durch die Veranstaltung begleiten. Ich bin Mitarbeiter im Sachgebiet Forschung und Monitoring. Beschäftige mich dort aber eher mit Waldthemen, also mit einem äh, etwas anderem Thema als unser Vortragender, den ich Ihnen in Kürze vorstellen möchte. Nachdem das der erste Vortrag hausintern quasi aus der Forschung äh, in dieser Wintervortragsreihe der aktuellen heute ist, möchte ich noch ein paar Worte zur Forschung im Nationalpark sagen. Wir sind seit 2019 etwas neu aufgestellt, nämlich äh, ist es eine Kooperation mit der TU München, wo der Professor Dr. Seidel, der äh, den Lehrstuhl für Waldökosystemdynamik in Gebirgslandschaften inne hat, auch Sachgebietsleiter gemeinsam mit dem Sebastian Seibold bei uns im Haus ist. Und diese Kooperation ist was wovon der Nationalpark, aber auch der Lehrstuhl profitieren kann. Der Nationalpark hat ja als eine seiner Aufgaben und Ziele, Forschung zu betreiben. Und durch diese Kooperation ist es eben möglich, ein relativ weites Forschungsfeld abzustecken. Und das hat eben die Vorteile des breiten Themenspektrums, aber auch zum Beispiel Studierende können den Nationalpark in Lehrveranstaltungen näher kennenlernen, auch die Ziele und Aufgaben äh, des Nationalparks und auch Abschlussarbeiten auf verschiedenen Ebenen, also von Bachelor über Master bis hin zu Dissertationen bei uns machen. Und der Nationalpark im äh, auf der anderen Seite profitiert durch Forschungsergebnisse, die vor Ort gewonnen werden, die in Naturschutzplanung, die in Parkmanagement, aber auch zum Beispiel in Umweltbildung einfließen können. Und wenn Sie so wollen, das ist eigentlich heute genauso ein Tag, wo Forschungsergebnisse auch einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Der heutige Vortrag beschäftigt sich ja mit Starkniederschlagsereignissen und den daraus folgenden, äh, zum Beispiel Naturkatastrophen, Muren und dergleichen. Und äh, nachdem ich annehme, dass zahlreiche Personen hier oder auch zu Hause äh, direkte oder indirekte Betroffene dieses Niederschlagseignisses waren, möchte ich vorausschicken, das ist natürlich für die betroffenen Personen eine sehr starke äh, ja, Einschränkung, ein sehr starkes emotionales Erlebnis auch wenn so etwas geschieht. Aber dennoch ist man als Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftlerin der Objektivität verpflichtet und muss da auch den nötigen rationalen Abstand wahren. Und der Dr. Ben Boschloth wird uns heute auf eine ungefähr Dreiviertelstunde mitnehmen, auf eine Reise durch Starkniederschläge durch Muren, Überschwemmungen und was da so alles passiert und vielleicht auch die ein oder andere Nachbetrachtung liefern, die uns ermöglicht, das letztjährige Ereignis einfach besser grundsätzlich einzuschätzen und auch vielleicht die ein oder andere Frage zu beantworten, wie das äh, aktuell und in Zukunft aussehen kann. Ähm Ich möchte jetzt den Referenten vorstellen. Dr. Ben Boschloth hat an der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert, im Bereich Geografie, aber auch Umweltsysteme und Nachhaltigkeit. Er hat 2020 dort seine Promotion zum Thema Regionale Klimamodelle zur Simulation hydrometeorologischer Prozesse in Europa abgeschlossen. Seine Forschungsschwerpunkte sind regionale Klimamodelle, Klimawandel, Hydrologie und eben extreme Ereignisse, über die es heute auch gehen wird. Und er hat dazu geforscht, sowohl in Bayern, aber auch international, zum Beispiel in Norwegen. Seit mitten des letzten Jahres ist er bei uns Postdoc im Sachgebiet Forschung und Monitoring und ist dort für den Bereich Hydrologie und Klimatologie verantwortlich beschäftigt sich also im wesentlichen mit allen prozessen die der niederschlag so nach sich bringt über niederschlag hin zu den quellen zu den bächen und den stehenden gewässern und das wäre es jetzt schon von meiner seite ich darf ihnen und mir einen spannenden vortrag wünschen wir haben danach genügend zeit fragen zu stellen und zu diskutieren und äh, übergebe das Wort an den Ben Boschlott. Ja, vielen Dank Michi für die nette Einführung. Wie er schon gesagt hat, ich bin am 1. Juli in den Nationalpark gekommen, eben als äh, im Sachgebiet Forschung für die Hydrologie zuständiger und auch für die Klimatologie. Und am 17. Juli ist dann dieses Ereignis schon passiert, praktisch zwei, drei Wochen, nachdem ich angekommen bin. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, ist das hier normal in berchtes gammer oder ähm, passiert das selten oder was das Extremste, was bisher jemals passiert ist. Und mit dieser Fragestellung möchten wir uns heute eben genau beschäftigen. Als erstes möchte ich Sie ähm, mitnehmen in eine kleine Medienrundschau. Das heißt, was hat man bisher als ähm, Betrachter der Medien von innerhalb und außerhalb so mitgekriegt. Die erste vom Lokalblatt hier. Schlimmer als ein Jahrhundertwasser am Kreisverkehr, damit ist die Berchtesgadener Ache gemeint. Dann schauen wir weiter, hier sehen wir eine Mure und dann geht es gleich um die finanziellen Schäden im BR. Das nächste, typisch für das Medium, ein persönliches Schicksal wird in den Vordergrund gestellt, es ging um einen Hangrutsch. Schauen wir weiter, die Österreicher vom ORF vergleichen Berchtesgaden direkt mit Salzburg und stellen fest, Berchtesgaden hat es finanziell dann von den Schäden härter getroffen. Dann hier ein Kollege von mir, ein Ranger, gibt im lokalen Rundfunk ein Interview über die Auswirkungen des Ereignisses im Nationalpark und im Naturbad. Dann, jeder hat es wahrscheinlich mitgekriegt, die Bob- und Rodelbahn hat es erwischt durch eine Mure. Ähm, auch eine klare Auswirkung des Unwetters. Ein Schritt weiter geht schon Antenne Bayern und fragt, er ja, kann man jetzt noch Urlaub machen im Berchtesgadener Land. Und das Letzte die Bahnstrecke wird unterspült, hier ein Bild aus Bischofswiesen, wo eben ähm, die Verzögerungen und die Einstellung des Zugverkehrs in den Mittelpunkt gestellt wird. All das sind im Grunde nur Auswirkungen unseres starken Niederschlagsereignisses, das wir erfahren haben. Und die Medien fokussieren sich da dann natürlich sehr auf, auf diese Naturgefahren, die dadurch ausgelöst werden und auf den finanziellen Schaden, auf Einschränkungen, sei es Tourismus, sei es die Mobilität und dergleichen. Wir heute gehen noch einen Schritt weiter, erstmal die meteorologische Ausgangssituation uns anzuschauen und um zu versuchen zu verstehen, warum ist es passiert, wie wahrscheinlich war sowas und nachdem wir auch die Auswirkungen besprechen, schauen wir danach noch Zukunftsprojektionen an, das heißt, wie wahrscheinlich ist es in Zukunft in Zeiten eines sich erwärmenden Klimas. Fangen wir an mit der meteorologischen Situation. Wir hatten ein Tiefdruckgebiet, das wurde in Berlin benannt, So ist es immer, und man hat es Bernd genannt und das lag für einen länger, relativ langen Zeitraum, etwa eine Woche über Mitteleuropa. Dieses gleiche Tiefdruckgebiet hat eben auch in Westdeutschland im Ahrtal für krasse Überschwemmungen gesorgt, für eine absolute Naturkatastrophe. Und das ist dann ein wenig nach Süden weitergezogen und hat dann, ein Tag später, am 17.07. zu Stark Niederschlag im Talkessel im Berchtesgadener Land geführt. Wenn wir uns das Ganze mal auf einer Höhenwetterkarte anschauen, hier die Daten stammen aus der sogenannten Ära 5 Re-Analyse. Was ist das? Jeder von Ihnen hat schon mal einen Wetterbericht angeschaut. Da wird stunden-, tageweise in die Zukunft des Wetter vorhergesagt und ein ähnliches Modell, Gibt es auch das praktisch für das vergangene Wetter nochmal laufen gelassen wird, damit man weiß, wie ist es denn jetzt wirklich passiert sozusagen? Das wird global ähm, modelliert und hier sehen wir die Daten daraus und die Höhenwetterkarte zeigt uns die Druckverhältnisse etwa in 5,5 Kilometer Höhe. Deshalb heißt sie auch Höhenwetterkarte. Warum schauen wir in die Höhe? Genau in dieser Höhe wird das Wetter, das ähm, entsteht, maßgeblich bestimmt. Deshalb schauen wir uns die Höhenwetterkarte an. Diese schwarzen Linien zeigen also die Luftdruckverhältnisse in 5,5 Kilometer Höhe in der Atmosphäre. Die globale Wetterrückschau hat uns für diesen Zeitraum am 17.07. gesagt, okay, wir haben ein Tiefdruckgebiet etwa über der Adria. Und wenn wir uns das anschauen, hier mit einem Pfeil markiert, ist eben das Berchtesgadener Land. Das ist genau an den seitlichen Ausläufern dieses Tiefdruckgebiets. Jetzt bringen wir noch ein bisschen Farbe mit ins Spiel. Das ist die sogenannte feuchte Konvergenz. Das ist ein Parameter, den man jetzt nicht aus dem Wetterbericht kennt. Deshalb erkläre ich ihn kurz. Sie müssen sich vorstellen, Sie stehen am 17.07. im Berchtesgadener Land den ganzen Tag über und schauen auf ein Quadratmeter Boden. Da stehen Sie, schauen nach oben komplett senkrecht in die Luft und über Ihnen befindet sich eine Luftsäule, die reicht von hier, wo Sie stehen, bis in den Weltraum. Und die feuchte Konvergenz gibt an, wie viel Kilogramm Feuchtigkeit ist am 17.07. in diese Luftsäule reingeströmt über Ihnen, für jeden Quadratmeter. Und wenn wir da auf die Karte schauen, bedeutet also rot, es strömt Feuchtigkeit in diese Luftsäule und blau, es strömt Feuchtigkeit raus. Und für unser Gebiet im Berchtesgadener Land haben wir da Werte von etwa 40 Kilogramm Feuchte, die praktisch über Ihnen in der Luft aufgelöst, über Ihnen dahin schweben. Und jetzt ist es natürlich klar, wenn so viel Feuchtigkeit dahin strömt, die will sich auch gerne abregnen. Und dazu schauen wir uns hier einen Radarfilm an. Das heißt, hier bewegt sich was und es wird bald was kommen. Ein Unwetter, das eben auf dieses rot markierte Gebiet trifft. Diese Radardaten, die kennen Sie vielleicht aus Wetterberichten oder wenn Sie am Smartphone eine Regenradar-App hat. Das heißt, die sind operationell vom DVD verfügbar. Und hier in dem Moment ist das Unwetter bei uns angekommen. Ich lasse den Film dann noch einmal durchlaufen, dass es jeder, ähm, jeder Zuschauer noch mal sieht. Die Daten sind eben stündlich aufgelöst. Dort oben sehen wir auch die Uhrzeit durchlaufen. Jetzt kommen die Ausläufer rein und jetzt erwischt es praktisch hauptsächlich den Osten dieses ähm, Gebiets hier im Talkessel. Der Film ist jetzt durchgelaufen und dann kann man natürlich auch aus diesem Film einfach eine 24-Stunden-Summe bilden, das heißt, was ist in den 24 Stunden in Summe passiert. Da sehen wir jetzt hier für das Berchtesgadener Land Werte so 100 Millimeter, die etwa simuliert werden, aber der aufmerksame Betrachter, der sieht so ein paar Streifen in dem Bild. Man kann es sich hier im Berchtesgadener Land vorstellen, aber auch hier im Salzburger Land gibt es ein paar Streifen. Und das sind Messfehler, die vom Radarniederschlag im Gebirge zustande kommen. Um das zu verstehen, muss man sich am besten mal verdeutlichen, wie wird so ein Radarniederschlag überhaupt gemessen. Da gibt es in ganz Deutschland 18 solcher Türme. Die sind so zwischen 30 und 50 Meter hoch. Und oben auf der Spitze von dem Turm ist eine kleine Kuppel. Und darunter ist eine große Satellitenschüssel und eine Radarantenne. Und die dreht sich und sendet praktisch horizontal über das Land hinweg, Radarstrahlen aus und wenn es regnet, dann reflektiert der Regen diese Radarstrahlen zurück. Die Schüssel empfängt und weiß, aha, es hat geregnet. Und je nachdem, wie viel Energie zurückgestrahlt wird, desto mehr Niederschlag fällt. Das Problem in unserem Fall hier ist, die Radarniederschlagsmessstation Radar für die fürs des Land zuständige sozusagen, die befindet sich in Isen, das ist im Landkreis Erding, ein bisschen westlich von München. und die ist natürlich nicht besonders hoch gelegen und steht auch ja, knappe 100 Kilometer weg. Und wenn dann eben ein Berggipfel im Weg der Radarstrahlen steht, dann schluckt der das Signal und dann haben wir eben genau diese Streifen hier drin. Das heißt, für die weitere Analyse unseres Unwetters sind die Daten jetzt nicht besonders gut und wir müssen uns eine andere Lösung suchen. Da greifen wir auf die althergebrachte Methode zu, nämlich Niederschlagsmessstationen. So eine Niederschlagsmessstation. Kann so ausschauen, wer vielleicht schon mal bei Kühlern Wandern war, hat die, die eine schon gesehen hier. Und wie misst man da den Niederschlag? Letztendlich ist es ein kleiner Kübel, in dem Niederschlag aufgefangen wird und alle 10 Minuten wird gewogen, wie viel ist drin. Und das wird dann eben digital ähm, versendet und die Daten sind da. Recht einfache Methode. Und die zweite Variable, die wir uns anschauen, die auch regelmäßig gemessen wird vom Wasserwirtschaftsamt, sind die Pegel an den Flüssen. Das sieht dann so aus, der eine oder andere hat es vielleicht auch schon mal in der Nähe von den Flüssen gesehen, das sind kleine Pegelhäuschen und die messen praktisch, wie viel Wasser fließt durch meinen Fluss. Ganz einfache Variable. Mit diesen beiden Variablen können wir uns das Unwetter noch näher anschauen. Wo stehen jetzt diese Stationen? Hier ist ein kleiner Ausschnitt, auch aus dem Talkessel. Sie sehen den Königssee, Sie sehen die, die betroffenen Ortschaften eingezeichnet und mit den Zahlen nummeriert sind die Orte der Niederschlagsmessstationen. Und mit den Buchstaben A, B, C, D, hier oben an den Fließgewässern, sind die Flusspegel markiert. Das heißt, dort wird gemessen, wie viel Wasser abfließt. Schauen wir uns gleich in den, in den Niederschlagsdaten um und stürzen wir uns auf die 13 Stationen, die wir gesehen haben. Das war das Maximale, was in einer Stunde gemessen wurde. Wir sehen, das ist relativ unterschiedlich für die einzelnen Stationen im ähm, Westen des Untersuchungsgebiets. Sei es die hintersee aus, sei es die Alpelwand, da hat es gerade mal 20 Millimeter pro Stunde geregnet. Während am Watzmannstock, Kürollen oder die Waldklimastation, die auch am Watzmannstock steht, da ist es bis über 60 Millimeter in der Stunde gegangen. Was bedeutet Millimeter in der Stunde? Millimeter auf jeden Quadratmeter sind Liter. Das heißt, wenn man es sich veranschaulichen will, auf jedem Quadratmeter ist innerhalb einer Stunde so ein handelsübliches Aquarium ausgeschüttet worden. Auf jeden Quadratmeter. Das ist eine ganz schöne Menge an Wasser. Bisher in 30 Jahren Messungen war das höchste, was man an der Waldklimastation gemessen hat, um die 40 mm. Das heißt, es hat es gleich mal um die Hälfte überboten. War also ein sehr, sehr starkes Ereignis. Das war der einstündige Niederschlag. Jetzt schauen wir uns den dreistündigen Niederschlag an. Also was ist die maximale Summe an Regen, die innerhalb von drei Stunden runtergekommen ist? Wir sehen immer noch große regionale Unterschiede. Im Westen knappe 40 mm, am Watzmannstock fast 100 mm. Auch hier habe ich ein Analogum aus dem alltäglichen Leben mitgebracht, damit Sie es gut sich vorstellen können. Das wäre, wenn man am Qu pro Quadratmeter so eine Tonne mit Wasser füllt und innerhalb von drei Stunden auf jedem Quadratmeter ausschüttet. Und das Wasser muss ja auch wohin. Die letzte Dauer, die wir uns noch anschauen wollen, sind die 24 Stunden, also ein Tag. Und da sehen wir, dass es sich so ein bisschen ausmittelt über das Gesamtgebiet. Da ist die Disparität im Westen nicht mehr ganz so stark zu den Stationen im Osten. Bis auf Marktschellenberg, das ja eigentlich gar nicht in unserem Untersuchungsgebiet drinnen liegt, ähm, hat bis zu zwischen 100 und 150 Millimeter geregnet in, an einem Tag. Es wäre, wie wenn Sie ein Vollbad nehmen und das dann innerhalb von 24 Stunden auf jedem Quadratmeter die Badewanne auskippen würden. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, bei den 13 Stationen, wie viel hat es geregnet? War regional recht unterschiedlich. Jetzt wollen wir das noch auf die Fläche bringen, um wirklich zu wissen, wie viel Wasser ist in Summe auf die Fläche runtergekommen. Dazu kann man verschiedene Methoden anwenden, die sich im Bereich der Interpolation bewegen. Und da habe ich hier ein Beispiel mitgebracht, wie man es angehen kann. Diese kleinen Pünktchen, die Sie sehen, das sind eben diese 13 Stationen. Und die Farbe gibt den Messwert an, der gemessen wurde. Und diese Pixel, die in die Fläche gebracht sind, ist eben die Interpolation. Wenn man das über die Fläche einmal den Durchschnitt nimmt, kommt man auf gut 60 mm, das auf der Gesamtfläche pro drei Stunden runtergekommen ist. Natürlich mit regionalen Disparitäten. Wir können uns ein paar davon anschauen. Wir sehen hier ganz prominent eben den Watzmannstock. Da hat es eben mehr geregnet als zum Beispiel im Tal des Königssees oder in den Tälern von Wimbach und Klausbach. Wir sehen auch, dass im Osten grundsätzlich mehr Niederschlag zu verzeichnen war als im Westen des Untersuchungsgebiets. Gut, wir haben im grunde die meteorologische situation jetzt einigermaßen hoffentlich verstanden alle von ihnen wir haben gesehen ähm, es war ein ereignis was extrem viel niederschlag in, innerhalb von einer stunde und innerhalb von drei stunden erzeugt hat und jetzt können wir uns wie die medien auch auf die auswirkungen dieses niederschlags stürzen da gibt es im alpinen terrain mannigfaltige auswirkungen wir haben sturzfluten wir haben Hangrutsche eventuell, wir haben es in der Bildzeitung gesehen, wir haben Muren und Schlammlawinen, wir haben Hochwasser und Überschwemmungen. Allein von den öffentlichen Institutionen, das bedeutet von den Straßen und den öffentlichen Einrichtungen, wurde schon eine Schadenssumme gemeldet von 86 Millionen Euro. Die ganzen privaten Schäden, zu denen zählt eben auch die Bobbahn, aber sämtliche ähm, Eigentümer, die einen nassen Keller hatten, die eine Mure abbekommen haben oder sonstige Einschränkungen zu verzeichnen, das ist noch alles nicht von den Versicherungen wirklich summiert worden. Die haben natürlich auch viel zu tun, weil im a Ahrtal ist auch einiges passiert. Das heißt, das wird noch in den kommenden Monaten wahrscheinlich klar werden, wie viel wirklich dieses Ereignis bei uns an finanziellem Schaden verursacht hat. Schauen wir uns jetzt eben Hochwasser an, das heißt die Flusspegel. Ich habe nochmal die Karte aufgezeigt. Wir haben von den vier größten Gewässern, hier eben nochmal markiert mit A, B, C und D, die Flusspegel gemessen. Das heißt, wie viel Abfluss fließt an diesem Fluss entlang. Wir haben die Ramsauer Ache, die von, ähm, die von Westen ins, ähm, Richtung Berchtesgaden fließt. Wir haben die Königsseer Ache, die vom Königssee auch Richtung Berchtesgaden nach Norden fließt. Und wir haben die Bischofswieser Ache, die von Norden nach Süden reinfließt. Und diese drei Flüsse treffen sich dann am Kreisverkehr in Berchtesgaden. Und beim Pegel D, das ist das Berchtesgadener Klärwerk, haben wir sozusagen die Summe von allem, was dann rauskommt. Starten wir mit dem ersten Fluss, das ist die Bischofswieser Aache. Das Unwetter haben wir gesehen auf dem Radarniederschlag, das kam von Norden rein. Das heißt, die Bischofswieser Aache hat sozusagen als erstes erwischt. Ähm, die Uhrzeit, die hier angegeben ist, ist die sogenannte Weltzeit. Das heißt, das ist die Lokalzeit minus zwei Stunden. Wenn jetzt da unten 18 Uhr steht, war das Ortszeit Berchtesgaden 20 Uhr. Was sehen wir? In blau die Menge an Wasser, die durch den Fluss geflossen ist, 15-minütige Auflösung. Die wird angegeben in Kubikmeter pro Sekunde. Und was ich noch für Sie jetzt angetragen habe, ist diese rote Linie. Das ist das bisher höchste gemessene Ereignis in 50 Jahren. Wir messen seit 1971 die Pegel, beziehungsweise das Wasserwirtschaftsamt macht das. Und das war eben 2005 das bisher höchste Ereignis. Und das wurde knapp dieses Mal übertroffen. Was auch auffällig ist, wenn wir uns die, die, den Verlauf und die Form dieses Abflussgangs anschauen, Sie sehen, dass innerhalb von ein, zwei, drei Stunden es von praktisch keinem Wasser bis auf eine kleine Hochwasserwelle sozusagen ansteigt. Das heißt, der Fluss reagiert sehr, sehr, sehr schnell auf den Niederschlag. Gehen wir einen Fluss weiter sozusagen. Hier habe ich jetzt die ramsauer Ache dabei. Sie sehen im Grunde dieselben Parameter, dieselbe Uhrzeit auch wieder den Abfluss und auch wieder das bisher höchste gemessene Ereignis. In diesem Fall war es 2002 im August. Und auch dieses wurde ganz, ganz knapp übertroffen. Das heißt, auch hier haben wir sozusagen einen Rekord, was in 50 Jahren bisher noch nie gemessen worden ist. Die Königssee Aache verhält sich ein bisschen anders. Die fließt vom Königssee eben nach Norden, ähm, nach Berchtesgaden ab. Und der Königssee wird von einem Wehr gesteuert. Das heißt, da ist diese Pegelkurve anders als wie bei den vergangenen zwei Flüssen. Und da sehen wir, dass der bisherige Höchstwert aus 2005 122 Kubik diesmal nicht erreicht worden ist. Was wir aber auch sehen, ich schalte nochmal zurück, hier sehen wir nach dem, nach dem Hochwasserpeak einen relativ schnellen Rückgang, fast wieder auf Normalereignisse, beziehungsweise hier auf der Bischofswieser Ache ist es wirklich fast auf Normalpegelstand wieder zurückgegangen und relativ schnell. Wenn wir auf die Königssee Ache schauen, dann sehen wir, dass der Flusspegel im Verlauf immer noch relativ viel Wasser zu verzeichnen hat. Sie können sich vielleicht vorstellen, warum das so ist. Der Königssee selbst wirkt praktisch wie eine Art Puffer. Wenn es im Königssee reinregnet, dauert es eine gewisse Zeit, bis das Wasser durch den See durchfließt. Dann haben wir noch das Wehr, das das Ganze ein bisschen beeinflusst. Und deshalb ähm, verteilt der Königssee praktisch das Wasser auch über längere Zeit. Das heißt, die Königssee-Ache ist über längere Zeit ähm, auf einem höheren Stand verblieben. Hier habe ich mit dem schwarzen Pfeil einen Zeitpunkt eingezeichnet. Das ist ähm, kurz nach dem Höchststand. Und damit Sie sich das vorstellen können, wie es da aussieht, habe ich dankenswerterweise von der Freiwilligen Feuerwehr Schönau bereitgestellt, ein kleines Video mitgebracht. So, genau, müsst laufen. Da sehen wir also an der Königssee Ache wie das Wasser ähm, praktisch schon aus dem Flussgerinne rausschwappt. Die Feuerwehr hat schon ein bisschen abgesperrt, hat mit den Sandsäcken das Nötigste verbaut, was eben möglich war, damit die Straße eben nicht ähm, überflutet wird. Und sie müssen sich im Hinterkopf behalten, das war der einzige der vier Flüsse, der keinen Rekord zu verzeichnen hat. Jetzt habe ich halt das Video nur da bekommen, weil die Freiwillige Schönau, Feuerwehr Schönau dort im Einsatz war. Aber dennoch gibt es uns einen guten guten Eindruck, wie es dazugegangen gegangen ist zu dem Zeitpunkt. Sie sehen auch noch, wenn Sie auf die Pfütze schauen, es hat weiterhin geregnet, obwohl es sozusagen der höchste Hochwasserpeak ist schon durchgerauscht gewesen. Hier habe ich jetzt noch ein Bild mitgebracht von der Berchtesgadener Ache, direkt aus Berchtesgaden. Jeder, der in der Gegend unterwegs ist, wird erkennen, wo es ist. Das ist schon am Folgetag des Ereignisses gewesen. Das heißt am ähm, 18.07. Und da sieht man hinten im Hintergrund, wie das CHW ein paar entwurzelte Bäume aus dem Wasser fischt. Und ähm, da war ich dann selber vor Ort und habe das, hab das Foto aufgenommen. Und das war eben eigentlich schon zu dem Zeitpunkt, wo die Hochwasserwelle durchgerauscht ist. Und dennoch kann man erkennen, wie hoch das Wasser gestanden ist und was dann noch für Kräfte ähm, gewirkt haben. Schauen wir uns also auch für die Berchtesgadener Ache den Verlauf an. Ich habe wieder die blaue Linie angetragen, das ist der gemessene Abfluss im Fluss. Ich habe wieder die rote Linie angetragen, das war das bisher höchste gemessene Ereignis aus 1977. Und zusätzlich habe ich jetzt noch hier vom von der Niederschlagstation im Berchtesgaden den Niederschlag angetragen. Da oben sind die schwarzen Balken. Jeder schwarze Balken entspricht 10 Minuten. Und da sehen wir eben genau, wie das Ereignis zu einem etwa dreistündigen Peak geführt hat. Und das Interessante ist, dass eben zwischen diesem Regenpeak und dem Maximum des Abflusses nur etwa zwei Stunden liegen. Da muss man sich vorstellen, als Diensthabende Behörde, die dafür zu sorgen hat, dass eben alles gesichert ist und die Einsatzkräfte eventuell verwalten möchte, hat man nachdem der Niederschlag passiert ist, in dem sind zwei Stunden Zeit zu handeln. Das ist extrem schnell, wie das reagiert. Andere Flüsse in Bayern, die eher Richtung Donau gehen, da hat man oft bis zu einem Tag Zeit, nachdem praktisch der Niederschlag gefallen ist, bis das vom Alpenvorland rauscht in die Städte Richtung München hoch, da hat man einen Tag Handlungszeit sozusagen. Was noch zu sagen ist, wir sehen eben von 1977 das Ereignis, das war das höchste bisher. Das wurde sehr, sehr deutlich übertroffen. Wir hatten 328 Kubikmeter pro Sekunde im Höchstwert. Das heißt, es ist grob 50 Prozent mehr, als es bisher jemals gemessen wurde. Und da fragt man sich natürlich wie wahrscheinlich war jetzt das hätte man das irgendwie vorhersehen können war das ein jahrhunderthochwasser wie die berchtesgadener des wie die getitelt hat wie wahrscheinlich war das wie häufig wird es in zukunft vorkommen warum haben wir das in der vergangenheit noch nie gesehen dazu gibt es statistische methoden um das ein bisschen auszurechnen und was macht man da wir haben ja gesagt wir haben messungen seit 1971 wir nehmen von jedem Jahr das maximale Ereignis, also wirklich nur die Extreme heraus. Das heißt, ähm, haben wir hier 50 Ereignisse und das sind diese grauen Punkte. Die sortieren wir dann von niedrig bis hoch. So, jetzt sehen Sie es besser. Von niedrig bis hoch. Und jeder dieser 50... Ereignisse kann man dann empirisch eine Auftrittswahrscheinlichkeit zuordnen, das sogenannte Wiederkehrintervall. Das heißt, dieser Punkt, den wir hier gesehen haben, war das höchste Ereignis aus 50 Jahren, tritt statistisch einmal in 50 Jahren auf. Das zweithöchste Ereignis, das Sie hier sehen, tritt statistisch einmal in 25 Jahren auf und so weiter und so weiter. Was Sie aber noch sehen ist, logischerweise, je extremer das Ganze wird, desto breiter sind hier die Punkte auseinander, desto höher ist die Unsicherheit, die, die praktisch, ähm, weil wir ja nur wenige Ereignisse in diesem Bereich überhaupt beobachtet haben. Was da die Statistik uns zu Hilfe kommt, sind sogenannte Extremwertverteilungen. Mit denen kann man diese Punkte sozusagen ein wenig glätten und als Vorteil des Ganzen auch noch über die 50 Jahre hinaus Aussagen treffen. Wir hatten ja jetzt ein Ereignis, was extremer war, als jemals passiert ist. Das heißt, wir müssen ja irgendeine Möglichkeit finden, um über solche Wertebereiche, die wir noch nie gemessen haben, trotzdem Aussagen zu treffen. Das Problem an solchen Extremwertverteilungen ist, dass sie eine gewisse Unsicherheit mit sich bringen. Ähm, die kann man hier als transparente Fläche eingezeichnet ähm, deutlich sehen. Es wird Je extremer das Ereignis wird, je seltener es auftritt, desto unsicherer ist man sich dann auch. Was wir jetzt noch machen können. Wir tragen unser Ereignis, die 328 Kubik, die an der Berchtesgadener Ache so passiert sind, die tragen wir ein. Und dann kann man ablesen, wie wahrscheinlich war jetzt das Ereignis. Und für diese Untersuchung kommt jetzt raus, sollte einmal alle 125 Jahre sowas vorkommen. Das heißt, der Berchtesgadener Anzeige, der getitelt hat, Jahrhunderthochwasser als am Kreisverkehr oder schlimmer als ein Jahrhunderthochwasser, hat er absolut recht. Also es ist schlimmer gewesen als das, was man aus den bisherigen Daten als Jahrhundertwasser gesehen hätte. Das konnte man jetzt eben für die Berchtesgadener Aache machen, das heißt für den Flusspegel. Jetzt schauen wir uns weitere Auswirkungen an, die das Schlag Niederschlagsereignis gehabt hat. Hier sehen wir einen Blick von der Bahnlinie aus in der Nähe von Bischofswiesen. Das ist eine Senke und wir sehen dort einen ja, temporären See, kann man fast sagen. Sie erkennen auch anhand der Bäume, die im See stehen, dass das eigentlich kein See sein sollte. Wie passiert sowas? Wir sind hier im relativ steilen Gefälle, zum Beispiel aus den Hängen, die man im Hintergrund hier sieht fließt das Wasser relativ schnell oberflächlich ab. Wir haben hier irgendwann eine Sättigung des Bodens erreicht. Irgendwann ist der komplett vollgesogen und lässt kein Wasser mehr durch. Und dann bildet sich eben dieser See, es staut sich das Wasser und es steigt immer weiter an. Leute, die hier entweder ja mit der Bahn nicht, weil die Bahn ist ja ausgefallen, aber die dann mit dem Bus oder mit dem Auto selber unterwegs waren, konnten diesen See noch mehrere Wochen betrachten. Das heißt, es hat wirklich lange vorgehalten. Es war sehr nass. Gehen wir weiter. Wo, wo gibt es noch Überschwemmungen? an Orten, wo eben der Mensch ähm, Flächen versiegelt hat. In unseren Bereichen ist das Gott sei Dank nicht sehr viel, aber die Straßen zum Beispiel hier in der Ortschaft Winkel, Gemeinde Bischofswiesen, da staut sich dann und die Kanalisation kann irgendwann das Wasser nicht mehr aufnehmen. Man sieht auch an dem Muster, das wir hier auf dem Foto sehen, wie stark es wirklich geregnet hat. Die Fläche des Wassers ist nicht sehr glatt, sondern da sieht man wirklich die Einschläge der Tropfen sozusagen. Das bild habe ich aufgenommen eine woche nach dem ereignis das zeigt die überbleibsel einer sturzflut das ist in der nähe der schadbachalm also im nationalparkgebiet und wir sehen hier einige umgeworfene bäume wir sehen hier dass ein kleiner wildbach eigentlich hier durchfließt normalerweise wir sehen aber auch dass unten die pflanzen nicht von schutt oder schlamm oder sonst was bedeckt sind das heißt was darunter gekommen ist war nur wasser dennoch hat es eine große Energie gehabt, die wir sehen, weil eben die Bäume entwurzelt wurden. Zeigt aber auch als Beispiel den Unterschied zwischen Naturereignis und Naturgefahr. Die Sturzflut hier war im Grunde nur ein Naturereignis, weil es in der Natur war, es wurde kein Mensch in Gefahr gebracht. Und demnach war es nur ein Naturereignis. Während die anderen Auswirkungen, die wir uns jetzt anschauen, deutlich Naturgefahren waren. Das heißt, der Mensch wurde auch getroffen. Hier sehen wir eine Hangmure, das sind die Aufräumarbeiten vom THW am nächsten Tag. Sie sehen ähm, das steile Gefälle oder relativ steile Gefälle und die Überbleibsel einer Schlammlawine, die durch diese Hangmure gekommen ist. Und dort oben am Hang sehen Sie, wo diese Mure begonnen hat. Wir haben ja noch eine schöne Drohnenaufnahme ähm, von oben, diese selbe Hangmure und da sehen wir dort, den Start dieser Moore. Wir sehen hier in der dunklen Farbe die organische Auflage im Wald, das Laub, die, der Humus und dann in Weiß, wir haben ja als Ausgangsgestein hier äh, Kalkgestein, das heißt der weiße mineralische Boden. Und das hier ist aus diesem klein, relativ optisch kleinen Gebiet ausgebrochen und hat dann so eine relativ große Fläche mit Schlamm bedeckt. Das ist übrigens in Maria Gern gewesen. Wie entsteht jetzt sowas? Wir brauchen ein steiles Gefälle, das haben wir hier im Berchtesgadener Land, das haben wir im Rest von Bayern selten so steil. Und der Boden muss mit Wasser übersättigt sein. Das hatten wir durch den starken Niederschlag. Der Hang gerät dann irgendwann, weil er mit Wasser so stark gesättigt ist, ins Rutschen. Der rutschende Boden verliert dann sein Gefüge. Was bedeutet das? Vielleicht haben Sie mal mit Ihren Kindern im Sandkasten gespielt oder Sandburgen gebaut und wenn der Sand komplett trocken ist, dann können Sie keine Sandburg bauen, dann hält er nicht, dann ist er bröselig und äh, hält keine Form. Wenn ein bisschen Wasser drin ist, dann können Sie modellieren, können bauen, alles wunderbar, dann geben Sie immer weiter Wasser hinzu und an irgendeinem Punkt ist der Sand so gesättigt, dann verliert er mit einem Mal sein Gefüge und wird dann wirklich schlammig und fließt praktisch weg. Und genau das ist eben, wie wir hier gesehen haben, an diesem Hang passiert. Die relativ, das relativ kleine Volumen aus dem Hang ist wirklich sehr flüssig geworden und dann sozusagen eine relativ lange Strecke zurückgelegt. Was wir auch gesehen haben noch, Durch Wurzelung kann dagegen wirken. In manchen Gebieten in den Alpen beugt man vor, indem man praktisch diese Gitter ähm, anbringt und damit den Hang stabilisiert. Überall kann man das natürlich nicht machen und grundsätzlich äh, hilft die Durchwurzelung, um das Bodengefüge zu stabilisieren. Wenn wir uns da nochmal das Luftbild anschauen, sehen wir an dieser Stelle, dass der Hang im Grunde C-förmig rund um diesen Punkt hier ausgebrochen ist. Und dort stehen zwei Bäume, die haben es vermocht, sozusagen diesen Bereich des Bodens noch zu halten und sein Gefüge zu stabilisieren. Das heißt, dort ist diese Hangmure nicht entstanden und dort ist das Volumen des Bodens noch gleich geblieben. Nächstes Beispiel, nicht Hangmuren, sondern echte Muren, das, was wir als Muren verstehen. Der Unterschied ist die Zusammensetzung des Materials. Wie wir hier sehen, da ist schon gröberes Geröll dabei. Äh, wir sehen ihn aber auch in diesen kleinen Pfützen, dass durchaus eine große Sättigung mit Wasser dafür zuständig ist, dass das Ganze in Bewegung gerät. Und wir sehen hier auch noch, dass äh, ein Baumstamm mitgerissen worden ist zum Beispiel. Die ist hier in der Vorbergsiedlung in Schönau auf ähm, menschlichen Wohnraum getroffen. Und so sieht es dann aus, wenn das eben im Wohnraum ist und die Betroffenen wissen, wie schlimm das ist. Ähm, wenn ein Haus von Hochwasser ähm, betroffen ist, hat man das Wasser drin, aber das fließt dann relativ schnell wieder ab. Äh, man muss natürlich die Wände trocknen, man muss alles nochmal neu streichen und man hat auch einen großen finanziellen Verlust dadurch, weil manche... Ähm, ja, Inhalte dieser Wohnung dann doch durchs Wasser geschädigt sind. Wenn aber eine Schlammlawine oder gar eben so eine Mure reinkommt, dann ist noch mehr viel mehr Masse drin. Es ist alles ähm, schwieriger rauszukriegen. Es verdreckt das Ganze noch viel mehr. Das ist wirklich ein, eine Naturgefahr, die, die den Betroffenen sehr stark zusetzen kann. Wie passiert sowas? Im Gegensatz zu eben der Hangmure, die wir vorher gesehen haben, wir brauchen ebenfalls ein steiles Gefälle. Außerhalb der Alpen gibt es das in Bayern selten. Ähm, wir brauchen loses Geröll. Schutt und das Ganze muss ebenfalls mit Wasser gesättigt sein. Irgendwann gerät dann das Material aufgrund der Wassersättigung und des steilen Gefälles in Bewegung und es folgt dann häufig bereits bestehenden Bachbetten und Rinnen. Das heißt, in Wildbächen oder in Gebirgsrinnen, da geht dann die Mure ab und hat sozusagen eine Richtung, die ein bisschen vorgegeben ist. Auf dem Weg, wo sie abgeht, reißt es dann immer mehr größere Gesteinsbrocken und Bäume mit. Und das ist natürlich eine umso größere Gefahr, weil viel mehr Masse und Energie dann in dem Ganzen enthalten ist. Hier in den Kalkalpen ist das Ganze ähm, naturräumlich schon gegeben, dass das passieren kann, weil wir aufgrund des Ausgangsgesteins viel loses Geröll und Schutt haben. Kalkgestein und auch Dolomit zum Beispiel ähm, erodiert oft in größeren Brocken und sorgt für viel loses Geröll. Denken Sie, wenn Sie mal im Wimbachtal wandern waren, das ist komplett voll von, von Dolomit-Schutz sozusagen. Das heißt, wir haben genug loses Geröll, dass es Muren geben kann. In anderen Bereichen, jetzt weltweit gesehen, in anderen Gebirgen oder kleinen, kleineren Gebirgen, schauen wir zum Beispiel in Bayern auf den Bayerwald, der ist, besteht aus Ausgangsgestein aus Granit. da ist es sehr, sehr, sehr selten, dass es überhaupt Muren geben kann, weil Granit bröselt oder man sagt grust in so ganz kleine Bröckchen ab. Da passiert dann keine Mure. Während eben bei uns mit Ausgangsgestein, Kalkgestein oder Dolomit ähm, größere Geröllbrocken dadurch auch generiert werden. Und dann gibt es eben auch Muren. Jetzt haben wir uns durch verschiedene Auswirkungen gekämpft und alle beleuchtet, wie sie passieren, was die Auslöser sind. Wir brauchen natürlich immer den Starkniederschlag. Und jetzt ist ja die Frage, wir haben das Ereignis gesehen, es war relativ selten, wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Um die Zukunft zu schauen, kann man nicht mit Expertenmeinung über den Daumen peilen. Das Klimasystem ist relativ komplex, man braucht Klimamodelle dazu. Wenn man aber sowas benutzt, muss man sicherstellen, dass solche Klimamodelle auch stark Niederschlagsereignisse überhaupt reproduzieren können und geeignet sind, sowas zu reproduzieren. Und wenn sie das sind, dann können wir uns eben die Frage stellen, wie es hier geschrieben steht: Wie ändert sich die Wahrscheinlichkeit in Zukunft oder hat sie sich bereits schon aufgrund des bestehenden Klimawandels verändert? Und das versuchen wir jetzt im letzten Punkt des Vortrags mal zu beleuchten. Als erstes muss man schauen: ist das Klimamodell überhaupt fähig Starkniederschlag abzubilden? Hier sehen wir auf der rechten Seite ähm, verschiedene starkniederschlagsabschätzungen, die von den verschiedenen Ländern bereitgestellt werden auf Basis von Messdaten. Das ist jetzt kein Klimamodell, das sind wirklich auf Messdaten basierende Abschätzungen. Was wird geschätzt, wie hoch ist der zehnjährliche Starkniederschlag, also das, was alle zehn Jahre einmal an Regen maximal fällt, und zwar innerhalb von drei Stunden. Sie sehen, es ist im Bereich von 60, 65 Millimetern in den stärker betroffenen Bereichen. Und wenn wir nach Norwegen schauen, ist man eher bei 20 mm. Das heißt, über Europa gesehen schon relativ verschieden. Wir sehen aber auch, manche Länder nehmen es nicht ganz so genau. Zum Beispiel, wenn man die Farben genau betrachtet und auf unseren Nachbarn die Niederlande schaut, die haben zum Beispiel für das gesamte Land, für ihr gesamtes Land nur einen Wert. Sie sagen, okay, die Niederlande sind so flach, da gibt es keine große äh, Topographie, da gibt es keine große Unterschiede zwischen den starken Niederschlägen, deshalb nehmen wir einen Wert für die Niederlande. Kann man machen. In Deutschland zum Beispiel geht es nicht, in Frankreich ging es sowieso nicht. Wir haben eine gewisse Topographie. Wir haben im Norden viel Flachland und in den Alpen Hochgebirge. Und wenn man die topografie in Deutschland anhand dieser starken niederschläge betrachtet, sieht man zum Beispiel den Schwarzwald, man sieht den Alpenrand, man sieht auch den Bayerwald. Das heißt, die Höhe über Normalnull bestimmt auch, wie stark es regnet. Die Frage ist nun: Kann unser Klimamodell das überhaupt abbilden? Ist es, das, ist es fähig, sowas zu reproduzieren? Hier habe ich ein Modell, jetzt, das nennt sich CACM5, ist für Sie nicht weit davon Belang, äh, mitgebracht, das eben genau für diese Länder den starken Niederschlag auch versucht zu reproduzieren. Wir sehen, ja, die räumlichen, die räumlichen Pattern stimmen einigermaßen überein. Es gibt regional ein paar Abweichungen, zum Beispiel in Südfrankreich ist es ein bisschen zu niedrig. In, ähm, ja, am Alpen-Nordrang ist es relativ ähnlich wie jetzt hier in den Observationen. Den Schwarzwald trifft es nicht so gut, weil der so in Anführungszeichen räumlich gesehen zu klein ist für das Modell, um es zu erfassen. Aber die Alpen trifft es ganz gut. Das heißt, wir können feststellen, dieses Klimamodell ist im Groben auf jeden Fall richtig und es kann die räumlichen Unterschiede innerhalb Europas relativ gut nachbilden. Jetzt interessiert uns natürlich, was sagt das für die Zukunft? So ein Zukunftsszenario zu rechnen, ist ja relativ teuer mit so einem Klimamodell. Das läuft auf Supercomputern und ein einzelner Klimamodelllauf kann ähm, Unmengen an Strom verbrauchen, Unmengen an Geld verbrauchen, Unmengen an Zeit verbrauchen. Das heißt, man kann nicht unendlich viele Zukünfte rechnen und unendlich viele Szenarien. In diesem Fall hat man nur ein Zukunftsszenario gerechnet. Das nennt sich RCP 8.5. Das ist ein kryptischer Name für Sie. Wir können uns das vorstellen: Eine Welt ohne Klimaschutz. Man sagt jeder Staat verbrennt an fossilen Energien, was er möchte. So ein bisschen Richtung überall regiert Donald Trump sozusagen. Das heißt, es wird einfach rausgehauen, was geht. Wir nehmen keine Rücksicht auf Klimaschutz, Klimapolitik. Die Schleusen sind offen sozusagen. Wir können das für uns auch als Worst-Case-Szenario einfach einordnen. Das heißt, die Ergebnisse, die ich Ihnen jetzt im Folgenden zeige, was die Zukunft angeht, sind eine Abschätzung, was passiert absolut schlimmstenfalls. Nur, dass wir jetzt hier nicht in Panik geraten. Weiterhin, solche Modellergebnisse haben gewisse Unsicherheiten. Das muss ich auch ganz offen Ihnen mitteilen. Ein Modell ist immer nur eine vereinfachte Abbildung der Realität. Das heißt, man kann das reale Klimasystem nicht in allen Feinheiten nachbilden. Das geht nicht. Es ist also immer ein Abbild. Weiterhin, wir haben ja gesagt, wir haben nur ein Szenario gerechnet. Und wir wissen ja nicht, wie viel die Menschen jetzt an Treibhausgasen ausstoßen möchten oder ob sie auf einmal Klimaschutz betreiben möchten. Das können wir nicht vorhersehen, das ist in der Zukunft nicht, ähm, nicht deterministisch ähm, auszusagen. Das heißt, wir gehen jetzt halt von diesem einen Szenario aus. Wir sehen hier wieder Europa. Ich zeige es erstmal für ganz Europa, damit wir einen Eindruck bekommen, wie sieht es für den Kontinent aus. Auf der linken Seite sehen wir den Zeitraum 1980 bis 2009 wieder denselben dreistündlichen Niederschlag, der alle zehn Jahre einmal fällt in seiner Höhe. Und auf der rechten Seite sehen wir die Veränderung, also die prozentuale Veränderung dieses Starkniederschlags. Wir sehen in Türkis ein Plus, eine positive Veränderung, eine Zunahme von Stark Niederschlag, Und in bräunlichen Farbtönen, die relativ selten hier vorkommen, sehen wir eine äh, negative Veränderung des Starkniederschlags, also eine Abnahme der Intensität. Geh mal eine Zukunft weiter, da sieht man es ein bisschen deutlicher. Jetzt schauen wir schon 30 Jahre weiter in die Zukunft, bis 2040, bis 2069. Wir sehen dunklere Farben, also stärkere Zunahmen des Starkniederschlags. Und wir sehen hier so ein paar schraffierte Gebiete. Was bedeutet das? Die Schraffierungen sagen aus, an diesen Stellen ist der zukünftige Starkniederschlag so signifikant unterschiedlich von dem, was wir aus 1980 bis 2009 kennen dass wir statistisch testen können, es ist ein klarer Unterschied. Der Klimawandel bzw. in dem Fall die Erwärmung hat dafür gesorgt, dass eine klare Veränderung ähm, statistisch signifikant eingetreten ist. Wenn wir uns das anschauen, Nordeuropa trifft es in dem Sinn prozentual gesehen am stärksten. Wir haben aber vorher auch gesehen oder sehen es links immer noch, ähm, da ist bisher auch am, sind die starken Niederschläge bisher auch am geringsten. Wir sehen aber auch, Deutschland ist in großen Teilen ähm, betroffen. Ähm, andere Gebiete in Europa, zum Beispiel Südspanien oder äh, schon mal außerhalb rot und Nordafrika, da sind sogar leichte Abnahmen zu verzeichnen. Warum ist das so? Da wird es im Sommer derart trocken, dass nicht mehr genug Wasser in der Atmosphäre verfügbar ist, der zu starken Niederschlägen in der Intensität führen kann. Kann man auch in die fernste Zukunft schauen, 2070 bis 2099. Je weiter man in die Zukunft schaut, desto unsicherer wird es natürlich auch. Das muss uns allen bewusst sein. Da sehen wir dann schon prozentuale Anstiege von bis zu 50 Prozent in Skandinavien, aber auch in Deutschland und auch in unserer Region sind es schon plus 30, plus 35 Prozent. Das heißt, eine signifikante Zunahme im starken Niederschlag. Jetzt haben wir uns das für Gesamteuropa angeschaut. Wir wissen also, es ist jetzt kein Phänomen, das betrifft jetzt nur das Berchtesgadener Land exklusiv, sondern es ist im Grunde in Gesamtdeutschland, Gesamt Nordeuropa ähm, in unterschiedlichem Maß der Fall. Jetzt können wir uns natürlich fragen: ja, warum ist das so? Ähm, es wird durch den Klimawandel wärmer. Das wissen wir alle. Wir sehen es teilweise jetzt schon, wenn wir die Gletscher uns im Nationalpark anschauen, dass es wärmer geworden ist. Das ist äh, unbestreitbar der Fall. Aber durch diese Erwärmung werden laut Klimamodell auch die Starkniederschläge häufiger und intensiver. Wenn wir als Europäer an warme Sommer denken. Denken wir häufig, ja Sommer in Süditalien im Urlaub, Sommer in Südspanien, Mallorca oder gar die Sahara in Afrika, da ist Wärme eigentlich immer gleich trockener. Das ist aber ein relativ exklusives Bild, das wir als Europäer für unsere Urlaubsländer haben. Wenn man global auf die Welt schaut, bedeutet eigentlich wärmeres Klima immer feuchteres Klima. Denn warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Kennt jeder, der im Winter raushaucht und die Dampfschwaden aus dem eigenen Mund ähm, ergeben einen eine art nebel weil die luft so kalt ist die kann das wasser in dem sinn nicht mehr halten Während wenn sie im sommer hauchen sehen sie nichts, die luft kann das wasser weil sie wärmer ist halten das ist ganz einfache physik und ein ganz einfacher zusammenhang wollen wir uns also diesen zusammenhang für berchtesgaden abschließend anschauen wir sehen das klimamodell wurde für vier verschiedene zeiträume hier jetzt analysiert wir schauen auf unser Untersuchungsgebiet wieder in Berchtesgaden, was wir vorhin immer als rot eingezeichnetes Gebiet gesehen haben. Und wir sehen vier verschiedene Zeiträume. Gelb ist ein Klima in der Vergangenheit, 1970 bis 1999. Wir sehen Orange, das ist sozusagen das jetzige Klima. Das ist 2006 bis 35. das heißt 21, wo das Ereignis passiert ist, ist genau in der Mitte davon, plus minus 15 Jahre. Wir sehen 2040 bis 69 so als Zukunft, was einige von uns auf jeden Fall erleben werden. Und 2070 bis 2099, was die meisten vielleicht nicht mehr selbst erleben werden, aber unsere Kinder, Enkelkinder, je nachdem auf jeden Fall. Und wir sehen relativ starke Unterschiede. Wenn wir uns nochmal ins Gedächtnis rufen, wie solche Grafiken generiert werden, wir haben die Punkte für jedes jährliche Maximum eingetragen. Und wenn man jetzt die Punkte zählt, Sie sehen, Sie zählen die Punkte, dort oben stehen 30 Jahre, dann müsste man eigentlich 30 Punkte für jeden Jahresabschnitt haben. Wir haben aber deutlich mehr, wie Sie sehen. Das heißt, es geht über die 100 Jahre noch bis zu den 200 Jahren noch weiter hinaus. Das ist ein Vorteil von Klimamodellen. Man kann die einfach nochmal rechnen lassen. Das heißt, man kann verschiedene Klima oder äh, unter demselben Klima verschiedene Modellläufe rechnen lassen. Das bedeutet, man hat sozusagen verschiedene virtuelle Zukünfte, die alle gleich wahrscheinlich sind. Dadurch hat man dann, in diesem Fall hat man das Modell 50 Mal gerechnet. War ein relativ großer Aufwand, über 1,5 Millionen Euro an Stromkosten. Die hat man 50 Mal gerechnet. Das heißt, für einen 30 jahreszeitraum hat man 1500 virtuelle Jahre. Dadurch wird so eine Abschätzung stabiler, weil man sozusagen mehr extreme Ereignisse hat, die man dann schön aussortieren kann und dann werden die Kurven relativ glatt. Dennoch können wir eine Extremwertverteilung noch zur Sicherheit an diese Kurven anpassen? Das heißt, wir sehen, die Unsicherheitsintervalle sind hier relativ klein, weil wir so viele Daten haben. Wenn wir vorhin denken an das an, an des Gardner Aacher, da hatten wir einen sehr breiten, blau-transparenten Unsicherheitsbereich. Hier ist der Unsicherheitsbereich relativ schmal, weil wir das Klimamodell eben 50 Mal gerechnet haben. Was wir jetzt machen, wir zeichnen hier mit der blauen Linie unser Ereignis ein. Das waren die 60 mm Niederschlag. Die ich für, die, für das Ereignis innerhalb von drei Stunden berechnet habe. Und dann, was man dann machen kann, ist, man kann für jede Zeitperiode, 1970 bis 1999, 2006 bis 2035, und die zwei Zukünfte ablesen, wie wahrscheinlich wäre jetzt so ein Niederschlagsevent, wie wir es ja 2021 erfahren haben, in der Vergangenheit gewesen oder wie wahrscheinlich wird es in Zukunft. Wir können die Unsicherheitsintervalle dann auch noch ähm, korrekterweise hinzufügen. Das heißt, Sie sehen, ähm, es wird in der im vergangenen Klima sind die Unsicherheitsintervalle ein wenig größer, weil wir im extremeren Bereich sind. Und dann können wir ablesen, wie viel hat sich die Wahrscheinlichkeit verändert. Das bedeutet für uns jetzt in der Vergangenheit 1970 bis 99, was die allermeisten von uns selbst erlebt haben, wäre so ein Ereignis dreimal weniger wahrscheinlich gewesen als in dem aktuellen Klima, was wir jetzt gerade haben in 2021. Das heißt, dieses Klimamodell sagt uns aus, dass wir schon eine absolute Verschiebung der Wahrscheinlichkeit haben durch den bereits vorhandenen Klimawandel. Und wenn wir dann in die Zukunft schauen, das ist natürlich unser Worst-Case-Szenario, da passiert recht viel. Das wäre dann eine Verachtfachung bis 2040, bis 2069 und eine Ver-13-Fachung gab es in die ferne Zukunft. Je ferner wir aber in die Zukunft blicken, desto unsicherer ist das Ganze natürlich. Was steht dahinter? Wie ich gesagt habe, es war ein recht extremes Szenario. Eine Welt ohne Klimaschutz, Worst Case, wie man es auch nennen möchte. Und dahinter steht die Erwärmung. Nur um Ihnen das jetzt klarzumachen, wie viel wärmer wird es denn in diesem Szenario überhaupt? Von 1970 bis 1999, was wir alle eben schon erlebt haben, bis 2006 bis 35, was wir momentan erleben, hat es in dem Modell schon 1,3 Grad wärmere Klimabedingungen in Europa. Das ist auch relativ nah an dem, was wir messen. Das heißt, da war das Modell absolut im Rahmen dessen, was auch wirklich passiert ist. In der mittleren Zukunft, 2040 bis 69, hätten wir schon plus 2,9 Grad Celsius und in der fernen Zukunft wären schon plus 4,7 Grad Celsius, also recht starke Erwärmungen und immer über Europa gemittelt. Sie kennen vielleicht selbst aus der Klimapolitik und aus dem Fernsehen dieses sogenannte 1,5 Grad-Ziel oder 2 Grad-Ziel. Das ist nicht dasselbe. Das, äh, das 1,5 oder 2 Grad-Ziel bezieht sich global auf Landgebiete und Ozeane gemittelt. Das ist, der das ist der eine Unterschied. Und das Zweite, das nutzt als Vergleichsperiode die vorindustrielle Zeit, also vor der Industrialisierung, man spricht da so um 1850 bis 1900. Und dann möchte man, wenn man dieses 2 Grad Ziel einhalten möchte, eine globale Erwärmung von unter 2 Grad Celsius bis 2100 erreichen. Im Vergleich dazu unser Worst Case Szenario, was wir jetzt gerade betrachten, gerechnet haben, das wäre kein zwei Grad Ziel, sondern ein fünf Grad Ziel. Das heißt, es ist wirklich ein Worst Case Szenario, aber theoretisch realistisch, wenn niemand Klimaschutz betreibt sozusagen. Damit können wir eigentlich schon zusammenfassen. Wir haben gesehen, der starke Niederschlag hat zu Rekordpegeln an drei von vier von unseren Flüssen im Talkessel geführt. Wir haben zahlreiche Naturgefahren gesehen, Überschwemmungen, Hangrutsche, Hangmuren, echte Muren und Hochwasser. Und wir haben auch gelernt, ein wärmeres Klima führt in Europa zu intensiveren Starkregenereignissen. Wir haben am Schluss, im letzten Bild gesehen in der letzten Grafik, dieses Ereignis, was wir gerade erfahren haben, ist laut unserer Klimamodellprojektionen schon dreimal wahrscheinlicher geworden als wenn wir in der Zeit 1970 bis 1999 gewesen wären. Was können wir aus dieser Nachricht mitnehmen? 1970 bis 1999 wurden viele unserer Straßen, viele unserer Gebäude, viele unserer Hochwasserschutze dimensioniert. Auf Basis des damals gültigen Klima und gemessenen Klimas. Das heißt, wenn wir jetzt ähm, neue Hochwasserschutz, neue Gebäude, neue Straßen dimensionieren wollen, wäre es sinnvoll, wenn wir die, so dimensionieren, dass es auch eben zukünftige Klimabedingungen standhält. Es macht keinen Sinn, jetzt einen Hochwasserschutz zu bauen, für was haben wir bis 2020 gemessen, weil wir wissen, dass es in Zukunft stärkere Niederschläge geben wird. In Bayern hat es tatsächlich auch schon ähm, in, in die Gesetzgebung ähm, Eingang gefunden. Wir haben bei uns beim Hochwasserschutz und auch beim Murschutz einen Puffer, den sozusagen für die, als Klimawandelpuffer bezeichnet wird intern vom Landesamt für Umwelt und den Wasserwirtschaftsämtern, der wird auf ein, also auf ein Jahrhundert Hochwasser wird einfach nochmal 15 Prozent über den Daumen gepeilt äh, aufgeschlagen. Das heißt, jeder Damm oder jeder Deich, der bei uns gebaut wird, der soll in einem 100-jährigen Hochwasser plus 15 Prozent Klimawandel standhalten. In anderen Bundesländern ist das übrigens noch nicht der Fall, ähm, wird aber hoffentlich auch bald so sein. Ich möchte mich bedanken erstmal an diejenigen Institutionen, die Fotos bereitgestellt haben, das heißt CAW, Berchtesgadener Land und auch die Freiwillige Feuerwehr Schönau. Weiterhin bei allen Institutionen, die das überhaupt möglich gemacht haben, dass wir dieses Unwetter messen konnten. Hätten wir keine Klimastationen dort gehabt, wäre das nicht der Fall gewesen. Das sind einerseits unsere eigenen Stationen von der Nationalparkverwaltung, aber auch private vom DTN, vom Deutschen Wetterdienst. Wir haben vom GKD Daten benutzt, vom Landesamt für Umwelt, Lawinenwarndienst. Also das ist eine zahlreiche Sammelsurium an verschiedenen Klimastationsbetreibern. Jetzt wende ich mich an Sie. Sie können gerne Fragen stellen, wir können darüber diskutieren. Wenn Sie etwas nicht verstanden haben, ist das überhaupt kein Problem. Sie können einfach nochmal nachfragen. Sie können sagen auf Folie XY, wie war das denn, was bedeutet das? Gerne, jederzeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, auch für die Leute im virtuellen Publikum. Und dann gebe ich das Wort wieder an den Moderator, den Michi. herzlichen dank lieber ben für den wirklich sehr interessanten und informativen vortrag wie bereits angekündigt haben wir die möglichkeit hier aus dem publikum aber auch virtuell über chatfunktion fragen zu stellen und wir werden das abwechselnd machen das heißt wir werden immer schauen dass wir eine frage hier aus dem persönlich anwesenden publikum haben und dann auch fragen aus dem virtuellen publikum gut bitte ich komme zu ihnen Dankeschön. was mir auffällt ist dass diese messstationen weiß gott wo sind aber bei uns im berchtesgadener land da haben wir meistens gar kein wetter wenn man den wetterbericht anschaut ja das ist eine gute frage das liegt unter anderem daran also was heißt wetterbericht die wettervorhersage kommt bei uns in deutschland vom deutschen wetterdienst und das sind sozusagen wettermodelle die für deutschland entworfen wurden das bedeutet der großteil deutschlands ist relativ flach und ähm, für diese gebiete funktioniert es auch relativ gut und das berchtesgadener land mit seinem Talkessel kessel ist äh, aus ähm, modellierer sicht oder aus wettervorhersagesicht extrem schwer ähm, da gute vorhersagen zu machen ich persönlich habe äh, über die ähm, verschiedenen wetter apps und vorhersagen die erfahrung gemacht dass das österreichische wettermodell das INCA oder INCA, dass das deutlich validere daten für unseren teilbereich liefert das heißt wenn man sich durchdenkt die haben das natürlich für ein deutlich hügeliger oder gebirgigeres Land und Gebiet konzipiert und dann ist es auch logisch, dass es in unserem Bereich besser funktioniert. Die Stationen, die wir gesehen haben, die sind ja nicht für die Wettervorhersage da, weil die messen ja praktisch erst dann, wenn es passiert ist. Dankeschön. Gerne. Ich komme gleich zu Ihnen. Haben wir aus dem virtuellen Publikum etwas? Dauert noch ein kleiner Moment. Ja, dann soll man die Frage vor. Bitte? Ja. Sie rechnen für die nordeuropäischen, vor allem skandinavischen Länder mit einer ziemlich heftigen Erweiterung und einer Erhöhung der Niederschläge. Woher kommt denn das? Ist das durch eine Erwärmung des Golfstromes oder liegt das darin, dass in der Atmosphäre hier vermehrt Wasser auftritt? Womit rechnen Sie? Auch eine sehr, sehr schöne Frage. Letztendlich in der Atmosphäre Wasser ist in Skandinavien relativ häufig und relativ viel jetzt schon vorhanden. Global äh, über, über das ganze Jahr gerechnet ist Bergen in Norwegen die Stadt in Europa mit dem größten Jahresniederschlag. Die haben noch mehr als wir in Berchtesgaden. Das heißt, genügend Feuchtigkeit wäre jetzt schon da. Was in Norwegen passiert ist, es wird wärmer wie überall in Europa. Es ist genügend Feuchtigkeit da, dass praktisch die Erwärmung auch dafür sorgen kann, dass die Luft komplett auch gesättigt wird. Und der Geneseprozess, was dahinter steht, hinter dem Niederschlag, ändert sich. Wir haben in Norwegen momentan hauptsächlich, man nennt es stratiformen Niederschlag, das heißt frontale Systeme, die praktisch äh, aus dem Westen über den Ozean ranziehen an Norwegen und dann regnet es ähm, praktisch mit Tiefdruckgebieten, die für Dauerregen sorgen, ab. Es wird aber in Norwegen wärmer und es kommt häufiger dann auch zu konvektiven Niederschlagsereignissen, also was wir jetzt landläufig als Gewitter bezeichnen würden. Und die haben einfach viel mehr energie und dadurch wird das starkregen überproportional stärker in norwegen als jetzt im vergleich in zentraleuropa oder gar südeuropa frage an das team hinten gibt es von eurer seite was ja und zwar welche arten von hochwasserschutz benötigt die region neben dammbau und dammsanierung für die zukunft <lacht> ja das ist eine recht spezielle frage da kann ich letztendlich noch keine große Antwort darauf geben, weil ich jetzt ein halbes Jahr da bin und im ähm, Nationalpark auch nicht für den Hochwasserschutz zuständig. Ähm, letztendlich muss man da dem Wasserwirtschaftsamt vertrauen, mit denen ich auch schon in Kontakt war und die machen eine gute Arbeit und die planen vor allem äh, neue Hochwasserschutzbauten an den Gewässern selbst, an der Bischofswieser Ache und an der Berchtesgadener Ache. Aber was genau kann ich Ihnen nicht sagen? Weiterhin planen sie ähm, Murverbauungen, da haben sie schon angefangen in Schönau erste, praktisch kleine Rückhaltebecken für Muren zu bauen und der Murschutz wird sich auch noch, wird durch das Wasserwirtschaftsamt noch erweitert werden. Mehr weiß ich aber dazu noch nicht. Weitere Fragen aus dem Publikum hier. Ich habe eine technische Frage an den Hydrologen. Wie misst man eigentlich die Durchflussmenge eines Flusses? Es besteht ja keine lineare Beziehung zwischen Spiegel, Wasserspiegel und der Durchflussmenge. Genau, ist korrekt. Ähm, man muss den Flussquerschnitt kennen. Das heißt, ähm, man vermisst diesen Flussquerschnitt. Also, wenn man sich für alle, die das jetzt vorstellen wollen, ähm, der Fluss fließt durch, man schneidet einmal ähm, quer zur, Fluss, zur Flussrichtung durch und vermisst, wie tief ist der Fluss und welche, äh, welche Morphologie hat der Fluss. Und dann weiß man das und kann sozusagen über den Pegelstand des Wassers dann ausrechnen, wie viel Wasser durchfließt. Es kann aber auch mal sein, dass sich durch ein starkes Ereignis dieser Flussquerschnitt ändert. Das ist dann häufig, wenn man die hochwasser aufruft, steht dann da, ja die, die Abflussdaten werden gerade überarbeitet. Dann vermessen sie eben den Flussquerschnitt nochmal neu und dann gibt es aktuelle Daten. Dann braucht also jede Pegelstation ihre eigene... Genau, jeder Pegel braucht die eigens vermessenen Flussquerschnitt an, am Ort des Pegels. Deshalb gibt es auch nicht alle fünf Meter einen Pegel, sondern praktisch für kleinere Flüsse, wie jetzt in unserem Gebiet, einen Pegel pro Fluss. Und bei größeren äh, Flüssen gibt es dann, also bei der Donau vielleicht, ähm, acht bis zehn operativ betriebene Pegel in Bayern. Danke, Ben. Gibt es von euch was heute? Nein? Dann haben wir noch eine Frage hier aus dem Publikum. Für dieses Modell äh, werden ausschließlich äh, die Niederschlagsdaten verwendet. Äh, die unterirdischen Abflüsse, wie werden die einberechnet? Die unterirdischen Abflüsse? Ja, wenn ich jetzt ein paar Beispiele nennen darf. Äh, für das, was Sie zuerst gesagt haben, im Bischofswiesen, wo die Bahn unterspült worden ist, mhm. war ein kleiner Bach, äh, der aus einer Quelle kommt mit 15 Kubikmeter pro Sekunde. Mhm. Damals bei diesem Hochwasser. Und der war mit äh, verantwortlich, also für diese ganze, für das ganze Ereignis. Das ist das Eine. Und am Königssee äh, ist es so, dass äh, zwei Drittel des Zuflusses zum Königssee auch aus unterirdischen Quellen kommt, also aus Quellbereichen kommt die aus den Steinen im Meer sein. Genau. Also das Modell, was ich Ihnen gezeigt habe, hat ja den stark Niederschlag nur gezeigt. Das heißt, das ist ein Klimamodell, das modelliert Luftdruck modelliert Temperatur, modelliert dann den daraus folgenden Niederschlag, modelliert äh, ähm, ja, relativ, relativ grob die Verdunstung, die vom Land kommt, ähm, modelliert den Oberflächenabfluss am Land, aber relativ grob. Solche feinen Geschichten wie unterirdischen Abfluss und ähm, dann noch durch vermutlich verkarstete Gänge im Bereich ähm, des steinernen Meers, das ist in, in diesem Modell natürlich nicht vorhanden, weil es ein Klimamodell ist. Um solche Berechnungen, wie Sie jetzt ähm, beispielhaft ähm, aufgeführt haben, durchzuführen, bräuchte man schon extrem genaue hydrologische bis hydraulische Modelle. Teilweise wäre das, wär das gar nicht möglich, wenn man eben genau nicht weiß, was hinter den Quellen unterirdisch passiert. Man kann den Berg schlecht röntgen oder den, den Bereich, wo diese Gänge verlaufen, schlecht röntgen. Das heißt, man weiß nie genau, ähm, wo diese Gänge verlaufen und wie schnell da das Wasser wirklich durchschießen kann. Das ist eine Besonderheit hier vom Berchtesgadener Land. Das gibt es also gibt's nur in Karstgebieten. Danke, Ben. Gibt es gibt's noch eine Frage aus dem Publikum? Es ist mehr eine Feststellung als eine Frage. Die steigende Häufigkeit ist richtig. Aber die Schäden, die daraus resultieren, Sie sind doch auch in weiten Teilen Hausgemacht durch die Bebauung und so weiter, Straßenbau, Siedlungsbau und alles. Und das West wird in die Gewässer abgeführt und die Gewässer werden dann nicht erweitert oder sonst was. Sei es die brücken oder sonst. Und dann kommt dazu die, die nicht erfolgte Gewässerpflege. Sei es Baum, Bäume und entwurzelte Bäume, die dann im Wasser liegen und nicht mehr entfernt werden. Und da liegt doch auch ein, großer, ein großes Manko drinnen. Absolut, da treffen Sie einen wahren Punkt. Man sagt immer, oder es gibt vom, von der Münchner Rück, das ist ja die größte Rückversicherung der Welt, gibt es immer Grafiken, wie stark die Schäden durch Naturkatastrophen ansteigen. Und Teile davon lassen sich vielleicht durch den Klimawandel erklären, aber der größte Teil finanziell gesehen ist tatsächlich einfach dadurch bedingt, dass der Mensch entweder in Bereichen siedelt oder baut, indem er halt vor ein paar Jahrzehnten vielleicht noch nicht gebaut hätte. Andererseits auch natürlich, man engt die Gewässer in manchen Gebieten ein. Die Mure, die die Bobbahn verwüstet hat, ist dadurch entstanden, dass der Klingerbach durch einen Durchlauf nicht mehr durchgekommen ist, sozusagen, der ist durch durch Baumstämme und dann hat er sich eben seinen eigenen Weg gesucht und dann eben Muren ausgelöst. Da haben sie absolut einen wahren Punkt getroffen, aber damit müssen wir uns eben genau beschäftigen. Das ist eben dieses, dieses äh, Spannungsfeld zwischen Mensch und Natur und dann kommt der Klimawandel noch oben drauf. Schon ohne den hätten wir diese Problematik grundsätzlich. Gut, ich schaue noch mal ganz nach hinten, keine Fragen aus dem virtuellen Publikum. Dann möchte ich Ihnen noch mal die Möglichkeit geben, hier im Saal zu fragen. Beim Geschiebe in den Aachen, zum Beispiel bei den Flüssen, was hat da der Mond, der abnehmen oder abnehmende Mond damit zu tun? Nichts. Der nee, Mond ist zuständig für Ebbe und Flut, aber für Flusssysteme ist, die, ist der Mond unbedeutend. Sie hatten vorhin gesagt, dass äh, die äh, Baumwurzeln äh, dafür sorgen, dass das Erdreich auch festgehalten wird und äh, dadurch solche äh, Mohrenabgänge verringert, verhindert werden. Ähm, die Theorie vom Wasserwirtschaftsamt, die wir hier auch äh, schon des Öfteren kritisiert haben, ist, dass äh, die, äh, der Bewuchs entlang äh, der Flüsse und Bäche äh, abgeholzt wird, unter anderem mit der Begründung, da könne das Wasser schneller abfließen. Und wir sagen dann ja, damit es noch schneller in Passau ankommt. Also äh, schon auch widersprüchlich. Und früher äh, war es äh, immer wieder nachzulesen, wie wichtig äh, die ähm, Bepflanzung, die die Vegetation am Ufer ist, einfach um die Uferbefestigung äh, zu sichern. Und äh, kurz bevor äh, diese, diese Sache da an der Berchtesgadener Ache passierte, ähm, oder Ramsauer, es war noch, ist noch die Ramsauer Ache genau. dort, ne? äh, da ist man da auch in dem Bereich unterwegs gewesen und hat die Vegetation äh, beseitigt. Ja, ist auch wieder ein Spannungsfeld, steht äh, in Verbindung mit der Frage vom herr hinten, beziehungsweise mit dem Kommentar. Einerseits ist es natürlich ein, ein Gedankengang des Wasserwirtschaftsamts, wenn wir da Bäume oder größere Sträucher in der Nähe des Ufers haben, es rauscht ein hohes durch, räumt den Baum ab, dann haben wir diesen Baumstamm, der schwimmt im Gewässer und irgendwo dann haben wir eine Verbauung, sei es eine Brücke, sei es eben eine Verrohrung und dann kommt dieser Baumstamm an, dieser Verrohrung an, sperrt die komplett, das Wasser weiß nicht mehr, wo es hin soll und überflutet alles. Das ist der Gedankengang, der vom WWA dahinter steht. Man nennt es Verklausung, auf Deutsch Versperrung. Genau. Wie Sie aber auch richtig sagen, ein gewisser Uferbewuchs, vielleicht nicht mit Bäumen, aber mit ähm, anderer natürlicher Vegetation, ist absolut wünschenswert. Und da gibt es, sagen wir mal, die, die neueren Ansätze des, des äh, Ufermanagements, sind schon auch dahingehend ihrer Meinung, dass es eine Bepflanzung geben muss. Einerseits um den Hang gegen Erosion zu schützen, damit eben nicht die ganze Zeit der Hang abgetragen wird und in den Fluss reinbröckelt. Und ähm, das muss halt wiederum kompatibel sein mit dem Hochwasserschutz, dass es eben keine zu großen Pflanzen sind, die dann zu Verklausungen führen. Aber Sie können sich auch gerne mal, also ich weiß nicht, Sie haben ja gesagt, Sie haben sich wahrscheinlich schon ans Wasserwirtschaftsamt äh, gewendet <lacht> und da einen gewissen äh, Kontakt gehabt. Da kann ich kann ich als, als Nationalparkwissenschaftler natürlich nicht eingreifen und will es auch gar nicht, aber ähm, ja, meine Meinung habe ich gesagt und ich glaube, da sind wir nicht so weit voneinander entfernt. Danke Ben. Gibt es noch Fragen im Saal? Ja. Die, die Hochwasser beginnen ja oft im Bergwald. Die Pufferspeich Fähigkeit von gesunden Bergwald gegenüber äh, reinen Fichtenbeständen, die zum Teil nur vorhanden sind. Wie wirkt sich das aus? Man ist ja jetzt in einer Zeit, wo man Wald umbaut, oft mit weniger Erfolg. Ähm, wie wichtig, wichtig ist es im Ganzen, wenn man wirklich 80% Prozent Laubwald hat, die einfach ähm, eine Bodenschicht bildet, die wirkt wie ein Löschpapier und ein Wasser speichern kann im Gegensatz zu einem reinen Fichtenwald. Ich glaube, die Bedeutung da die ist sehr groß. Könnten Sie das einmal erläutern, einfach die Wasserspeicherfähigkeit? Wenn ich ganz ehrlich bin, die Frage übersteigt meine Kompetenz. Da müsste ich eher an unseren Waldspezialisten weiterreichen. Ben, das kann ich gerne übernehmen. Ich stelle mich nur nach vorne, damit auch die Leute im virtuellen Publikum was von mir haben. Sie haben natürlich vollkommen recht. Also ein... Reiner Fichtenwald äh, ist nicht so gut in der Lage, äh, Niederschläge abzupuffern, wie jetzt zum Beispiel ein Mischwald, der aus verschiedenen Baumarten, Ahorn, Buche, Tanne, Fichte besteht. Äh, diese Pufferwirkung kann der Wald aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt äh, erfüllen. Aber tut ein Mischwald in der Regel besser. Warum ist das so? der bodenaufbau ist ein anderer unter einem reinen fichtenbestand haben sie oft nur nadeln die sehr wenig wasser grundsätzlich mal aufnehmen wollen das heißt es gibt einen viel größeren oberflächlichen abfluss und auch in einem fichtenreinbestand kann das bodenleben verarmt sein durch versauerung und dadurch weniger Feindbohren im boden und der boden hat sozusagen weniger wirkung wie ein schwamm das ist für Mittlere und kleinere Niederschläge mit Sicherheit ein Effekt. Wenn es dann aber zu wirklich sehr großen Niederschlagsmengen kommt, ist irgendwann einmal der komplette Boden gesättigt und dann sehen wir, wie sich das eben auswirken kann. Aber der Waldumbau, Sie haben es angesprochen, ist etwas, was da sicherlich hilft, weil wir eben auch nicht nur, aber auch durch die Erwärmung nach weiter oben immer mehr Laubholz in die Bestände reinbekommen können und auch sollten, nicht nur aufgrund von forstwirtschaftlichen Interessen, aber eben auch andere Ökosystemleistungen wie zum Beispiel eben Hochwasserschutz oder auch Biodiversität und andere Naturschutzrelevante Themen. Ja, gut. Danke, da danke. hinten ist noch eine Frage. Und Ich habe keine Frage, aber ich möchte zu diesem Thema, was der Herr gerade angesprochen hat, auch vielleicht eine Ergänzung bringen. Und zwar im Jahr 1996, 1995 äh, äh, hat der Nationalpark äh, Untersuchungen gemacht äh, mit äh, diesen Starkniederschlägen. Also wir hatten damals äh, ein Projekt äh, wo ein Jahrhunderthochwasser simuliert wurde mit 100 mm Niederschlag auf bestimmten Flächen im gesamten Nationalpark, also vom Königssee bis nach Ramsau. Und es wurden verschiedene Bodentypen ausgewählt. Und ein Beispiel ist also für den Abfluss. Wir hatten einmal einen Abfluss auf einer Skipiste, also ein verdichteter Boden mit wenig Bewuchs. Und dort war nach einer Stunde mit 100 mm Beregnung der Abfluss bereits nach 15 Minuten an der Oberfläche. Und bei einem normalen Latschenbestand auf der gleichen Hangneigung war nach einer Stunde noch kein Oberflächenabfluss. Also der Abfluss also ist ganz entscheidend, also wie die Oberfläche vom Boden gestaltet ist. Ja. Herzlichen. Danke, danke für die anmerkung ja. Ja, herzlichen dank für die ergänzung ähm, gibt es aus dem virtuellen publikum was nein dann gebe ich ihnen nochmal mal die denke vielleicht letzte möglichkeit äh, fragen zu stellen ja eine hätte man noch Es ist vorhin angesprochen worden, für Murenbildung ist eine gewisse Hangneigung wichtig, sonst kann das gar nicht stattfinden. Aus persönlicher Erfahrung äh, sehe es gibt relativ flache Hänge, die machen auf, es gibt eine Murenbildung. Äh, es gibt extrem steile Hänge, die, da, da habe ich noch nie eine Mure entdeckt. Ich denke mal, dass die Bodenschichtung, eine gewisse Rolle spielt. Da kann man schlecht sagen, ob so und so viel Prozent gefährlich und wenn es flacher ist, nicht ist, wie gesagt, das variiert noch persönliche Erfahrung unheimlich. Ja, absolut. Also einerseits natürlich das Ausgangsgestein. Wir haben hier Kalkstein und Dolomit, das sind nur die groben Bezeichnungen. Es gibt lokal schon deutliche Unterschiede, was es jetzt genau für ein Kalkgestein ist und ähm, wie das beschaffen ist. Dann kann auch die ähm, Sagen wir mal die die exposition also die himmelsrichtung vom hang äh, eine, eine rolle spielen wenn der regen praktisch äh, wenn es eine eine Luftseite ist also dem regen dem, dem Wind zuge, zugewandter hang ist es von der erosion her anders als sie wenn es eine Lehseite ist und wie sie sagen die eventuell wenn ein boden sich drauf befindet das ähm, spielt ja auch eine große rolle bei den groben abschätzungen wenn man ich weiß nicht ob sie es kennen wenn man im bayern atlas schaut kann man gebiete anschauen äh, die gefährdet sind oder hangrutsch gefährdet sind, da werden auch eher grobe Abschätzungen über die Steilheit des Gefälles gemacht. Solche lokalen Expertisen, wie Sie aus, aus Ortsbezug aufweisen können, sind in dem Sinne dann schon so detailliert, dass das äh, oftmals leider nicht berücksichtigt werden kann, wenn man grob über das Thema ähm, spricht oder bayernweite ähm, Auswertungen macht. Ja. Gut, dann Danke vielmals für deine Antworten. Danke auch für die Diskussion mit Ihnen. Ähm, danke im Namen des Nationalparks für den Besuch bei uns hier im Haus der Berge und auch online. Ähm, der nächste Vortrag der Wintervortragsreihe findet am 3.3. Äh, wieder um 19 Uhr hier und auch wieder online statt. Der Titel lautet Abenteuer Auswilderung, der lange Weg bis die Kiste endlich aufgehen kann und verspricht, denke ich, Spannendes, präsentiert von Jörg Beckmann vom Tiergarten der Stadt Nürnberg. Danke auch an das Team vom Haus der Berge und der Technik und der Nationalparkverwaltung und natürlich einmal mehr dem Referenten. Ich darf Ihnen noch einen schönen Abend, einen guten Nachhauseweg wünschen und würde Sie bitten, beim Verlassen des Hauses wieder die Maske aufzusetzen. Danke vielmals und auf Wiederschauen.